Wenn ich alt bin, hole ich mir so eine Harley. Ja, dann lasse ich mir einen langen weißen Bart wachsen und dann, dann fahre ich auch hier über die Landstraße. So. Schock, ne? mit Eure Videos. Jetzt was. Moin Leute, dann wollen wir doch mal gucken, was diese Folge so schönes kulinarisches zu bieten hat für uns. Ja, das... Ohne Scheiß, die sind richtig gut. Ich verstehe sowieso nicht, wieso man Rennrad fahren, Was ich nicht raffe ist, diese Radfahrermission, ne? die, Also, warum fährt man mit einem Rennrad auf der Straße immer? Das checke ich nicht. Vor allem, das ist ja auch im Ruhrgebiet jetzt... Also, wir sind ja hier nicht auf Mallorca. Mallorca würde ich ja verstehen, da kannst du ja bergauf, bergab... Aber hier... Und ich weiß ja nicht, ich komme ja vom Land, hier gibt es kaum Ampeln und so, aber oh, seit okay. ich diese Videos schneide, kriege ich immer mehr Hass auf Fahrradfahrer. Versteht ihr das? <lacht> auch wenn es dem einen oder anderen auf den Sack gehen wird und mir am meisten, ich werde in diese Videos mal ein bisschen mehr reinquatschen. Vielleicht kriegen die dann eine persönlichere Note. Ich finde gut, ich finde gut. Ein bisschen mehr erzählen, finde ich gut. Und sind werbefreundlich, weil wenn ich hier keine Werbung für diese Videos mehr kassieren kann durch YouTube, oh. dann mache ich das hier auch nicht mehr lange weiter. Das ist viel zu viel Arbeit. Ich verstehe aber auch nicht, wieso keiner auf die Idee kommt, sich mal dahinter zu setzen und ein paar Mal Lichtdupe zu machen, damit er wach wird oder sich Gedanken macht. Entweder sind seine Rücklichter kaputt oder er fährt schon wieder mit Tagfahrlicht, so ein Trottel, der es nicht merkt. Ne? Ja, das verstehe hinten. ich nicht, dass, oh. dass man es überhaupt nicht merkt, Weil ich verstehe, wie gesagt, genauso wenig, dass keiner hilft. Aber im Tunnel ist ja hell, da sieht man es ja. Moped, Moped ist richtig gut. Fahrt ihr eigentlich auch Moped? Bei mir ist so, ich bin psychologisch nicht so gut geeignet, Motorrad zu fahren. Irgendwann mal, wenn ich alt bin, hole ich mir so eine Harley. Ja, dann lasse ich mir einen langen weißen Bart wachsen und dann, dann fahre ich auch hier über die Landstraßen so. Du, du, du, du, du. So ein Bierdosenhalter am Lenkrad. Ne, nicht am Lenkrad am Tank. Jo, jo! Oh, der LKW schneidet ganz schön die Kurve, oder? Ach, da waren wieder die Fahrradfahrer. Schön aus? Gewitter oder was? Oh nein! Ey! Ich kriege immer mal wieder fertig zensierte Videos zugeschickt. Achtet aber darauf, dass ihr auch eure Motorhaubenspiegelung zum Beispiel pixelt oder dass ihr auch genug pixelt. Bei diesem hier konnte ich bei dem Weißen zum Beispiel das Kennzeichen auch noch lesen. Ja. Von dem Lennart hier habe ich das Video auch schon fertig verpixelt gekriegt, aber auch du hast leider die Motorhaube vergessen zu zensieren. Die ist ja auch durch die Lappen gegangen. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich bin froh, wenn ihr zensiert, ne? wenn es dann noch Kleinigkeiten sind. Es ist dann schon viel besser als jetzt hier, ne? Verstehst du? gemeinsam ist es wieder Die die City in ein buntes Farbenmeer 2019, auch diesmal wieder mit dabei, leckere Ah Ja komm, Sekunde, Lennart. Äh, keine okay. Zeit, oder was? Da hinten stand ein Drecher. Jo, du bist ja auch ein Held, ne? Das war ja jetzt ein Held. Sportlicher Kreisverkehr. Hey, hey, hey. Eigentlich eine geile Konstruktion, ne? Hat er den Kinderwagen direkt aufs Longboard geschraubt da vorne oder sie oder was? Das hab ich noch nie gesehen. Ne, ich auch nicht, aber so ein Longboard hätte ich gerne. S Skateboard mit Kinderwagen? Ich find's ganz geil. Ich habe ja schon vieles gesehen, aber das noch nicht. Ne. Da ist kurz noch so ein Nebengeräusch und dann erzählt Matthias uns was. Ja, wie gesagt, ich muss das dann ganz ich Was ist mit machen? dir los, Meister? Du bist eh viel zu schnell. Gibt's mehr Lichtgruppe in der Stadt? Bist du Malle in der Birne? Der jetzt überholt ja auch noch. Vorne ist sie rot! Was für ein Spinner! Jetzt stehen sie nebeneinander oder was? Das ist immer richtig gut. Für ein Trottel, Schön, ne, ich dachte, die hat sie noch. Wie war das? Blinken, Spiegel, Schulterblick und raus. What? Ziehen, ne? Rot? Rot? Meine Güte. Ich dachte schon. Ein schön enge Straße? Ja. Wie ja. gesehen? Richtig übel. <lacht> Ja. Boah, Kinder, Kinder, Kinder. Oh, mach mach ich kaputt. Ist ja ein Kind, was soll er sagen, ne? So. Das ist richtig gut. Jetzt autobahnauffahrt Guck mal, er fährt 50, kann man da unten ja schon sehen. Das ist schon der Moment, wo so Prüfer immer schon richtig nervös werden. Muss ich Gas geben, ne? Ich auch noch mal <lacht> oh, boah, Er hat sogar hinten noch eine Kamera? Das ist ja richtig krass. Schön mit 59 auf die Autobahn. Es ist der gefährliche. 140, ja, mit 140 ist okay, da kommst du vorwärts. Aber 59? Guck mal, der Weiße, das ist doch jetzt schon, man sieht den, Pascal, und ich würde die Spur wechseln. Ich würde jetzt übrigens die Spur wechseln, weil ich denke, Pascal, ja. So viel hätte ich die Spur vielleicht auch nicht gewechselt, sportlicher Typ. Bei sowas frage ich mich manchmal, ob man den nicht einfach kurz anticken sollte. Ich meine, Schuld ist ja, ja eh, aber es ist halt auch so, dann lernt auch der andere ja was fürs Leben. Ja. Aber das, man muss ja mit den Fehlern anderer rechnen, ihr wisst, was ich meine. War aber knapp. Jetzt reden die gleich noch ein bisschen und ich kapiere diese Unterhaltung überhaupt die nicht. Die hat sogar Wenn die überhaupt nicht zu dieser Situation gerade passt, wenn ich doch bedenke, dass der lauter Sprechende der Fahrer der Kamera ist und kapiere ich nicht, erklärt es mir bitte. Ja, doch, aber ich dachte, da wäre Vorfall gewähren. Ja ja, ja, ja, ich weiß. Ja, Ja. Ja. Ihr seht deswegen der scheiß Verpixelung nicht. Aber ganz ja. links im Bild, das ist so eine Busspur. Busspur mhm. ist geil, ne? Die Busse können an allen vorbeifahren. Aber nicht nur Busse, können auch andere. Komm schon, Moped oder irgendwer. Na gut, ja, sauber. Läuft. Richtig gut. Gibt es in Dortmund übrigens auch, schön am Vorsichtplatz. Hast du so einen so Streifen für Elektroautos und Busse. Und tja, da rattert halt jeder durch. ne? Und die Sheriffs die verteilen halt ein Ticket nacheinander. Also sie es können. Luxus. Ach gut. Cool. Dann zieht ich er Das ist einfach an. zum Kotzen, dass sich manche einfach da alles erlauben können und dürfen und damit auch noch durchkommen. Weißt du? Und unser Eins macht einmal irgendwas komisches, einmal, und wird dann direkt erwischt. Ach. Das Leben ist nicht fair. Das ist nicht fair. Das das Punkt schreibt dazu, dass das ein großer Feldbrand Hätte sein. ich jetzt auch wieder gedacht, Feldbrand. Im Sommer brennen irgendwie Deutschland ständig Felder, ey. Hier im Ruhrgebiet gibt es nicht so viele Felder, deswegen ist das nicht gewohnt. Ja, die Klasse. Die Klasse. Die Klasse. Auch noch rechts überholt, der Quadratspur ist richtig gut. Vorsicht, Platz ist Kreisverkehr, sein Urgroßvater. Das macht das, <lacht> Einsatzleitung. Er hat aber seine Hupe auch schon öfter benutzt. Ne? Habt ihr gehört? Frrrr, das war schon ein Zeichen für leicht abgenutzte Hupe. Die Hupe hört sich an, als hätte sie Durchfall. <lacht> Ist so. Ich finde solche Bordsteine übrigens sind immer schwer zu erkennen als rechts vor links, so weil die. Also ist nicht so einfach. Wenn man das nicht gewohnt ist. Man ist rechts vor links, erkennt man an den Feldern da, aber. ach Achso, der, er wusste nicht. Rechts vor links war er sich nicht ganz sicher. Was rechts vor links bedeutet, wissen sie aber schon, ne? Ach, wie. Oh. Dick hatte äh, irgendwie. Was damit der, der kann was erzählen. Cool, da hat er sich so ein ehemaliges Behördenfahrzeug gekauft und hat da erstmal den Lautsprecher wieder in Gang gebracht. Cool. Na du, weiter. So was könnte ich mir auch mal besorgen. Wäre ja, ganz geil, ne? Straßenverkehr, da haust so die Info raus. Keiner weiß, wer da spricht. Du mit deinem Funkgerät. Kein Platz ist Platz machen. Ja. Das ist Optimismus pur. Okay. Okay. Bisschen knapp. Bisschen knapp. Jetzt? Yeah. Okay. Anyway. Nachts auf der Landstraße, da musst du einfach, da musst du bereit sein wie eine Katze. Das ist sonst, ist das nichts. Ja. Er ist chillig. Chilliger Typ. Noch Tür aufmachen, noch Katzen rauslassen oder so. Kommt Gegenverkehr? Junge. Das ist meine Pixelte Videos stellen sich ja nicht in die Warteschlange an, nur leider hast du zwar gepixelt, aber die Motorhaube vergessen. Ich habe da noch die vielen Aufschriften, Internetadressen und und, und Logos da auf diesem großen <lacht> Bulli da verpixelt, weil wir sind ja hier, um uns unterhalten zu lassen und wir wollen ja nun nicht irgendwie jemanden an Pranger stellen. Also nicht jemanden speziell. Obwohl es welche absolut verdient hätten, das ist klar. Ja, das stimmt, das nicht. <lacht> stimmt, so, was machen die beiden da jetzt? Kopf an Kopf rennen? Oder was? Bisschen unterhalten jetzt hier. Na ja, guck. Fischer Bus. So, wieder Platz hier. Ja, Ja, groß verpixelt. Naja. Okay. Deswegen ist die Reihenfolge auch immer erst Innenspiegel, also gut, beim Anhänger bringt dir der Innenspiegel nicht so viel, aber dann Außenspiegel, Seitenblick und dann blinken und dann raus. Warum muss da auch der Busch spielen? <lacht> das ist das große Rätsel. Geiles Fahrzeug. ein kleiner Mini-Trecker. Ah, das hat sich richtig gelohnt. Du bist auch eine blöde. <lacht> Mikel. Sagt man nicht. Er hat gesagt, ich soll das Fotze unkenntlich machen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <Für> Sascha. habe ich gemacht. Schön, schön. Ironie und Sarkasmus, so ein Charakter, es ist, mein, mag ich auch, ist eine sehr tolle Form von Humor. Ich mag übrigens den Film Deadpool auch sehr gern. Deswegen. Bis 2014, Randinformation, war es nicht verboten in Deutschland, verkehrt rum durch den Kreisverkehr zu fahren. Und alles, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber alles, was in Deutschland nicht verboten ist, ist gleichzeitig erlaubt. Sowie auch bis ich glaube 2006 Kannibalismus nicht verboten war in Deutschland. Deswegen, wenn man seinen Nachbarn gegessen hat, war eigentlich kein Problem. Und äh, ja. Aber seit 2014, seit dem 1. April 2014 ist es verboten tatsächlich verkehrt rum durch den Kreisverkehr zu fahren. Diese Menschen verachte ich ja auch, die ihren scheiß Müll aus dem Auto schmeißen. Das ist übel, nicht mal. ja so viel Müll. Ihr schickt mir echt viele Rotlichtverstöße, Leute. Die kann ich nicht alle reinnehmen, sowas hier zum Beispiel, das passiert halt. Das kann ich nun wirklich nicht alles zeigen. Leute, fragt euch, ob die Videos für andere interessant sind. Manche schicken nämlich Videos, die ich dann löschen muss, weil die wollten einfach nur unbedingt ins Video. Das hier zum Beispiel, das geht. Da erfüllen wir den nächsten Wunsch. Alter, ist nicht ganz dicht, oder? Es war ja schon Ewigkeiten grün. Ja, Ja und dies ist eine Baustellenampel, hier steht man länger, aber dieses Rot überfahren ist an Dreistigkeit echt nicht mehr zu überwinden. Rot, überbieten. rot, rot, rot, rot, rot. Teuer. Sehr, sehr teuer. Äh. So, und das soll es dann auch mit der Folge 19 gewesen sein. Und der letzte macht die Tür zu. Bam! Sauber! <Musik>